So, ganz hallo, herzlich willkommen wieder heute zu unserer, unserer Mindtest-Welt. Wie ihr seht, schneit es hier ein bisschen. Und unsere Weihnachtselfen haben auch schon ähm, einen Weihnachtsbaum aufgebaut und welche Zuckerstangen und unser Computerspiel-Logo ein bisschen angepasst. Ähm, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ähm, vorhin lag es hier noch, nämlich ein Brief. Der, der ist irgendwie jetzt aber kaputt gegangen, aber ich habe es ich mir aufgeschrieben, was drin stand. Und zwar ähm, haben wir einen unserer lieben ähm, Dorfmitbewohner ähm, ja vor einiger Zeit ähm, losgeschickt, um verschiedene Ressourcen zu sammeln in kälteren Landschaften. Und äh, ich würde einfach mal seinen Brief vorlesen. Er sagt: Also, ich weiß nicht, ob es ein Brief oder ein Tagebucheintrag war. Es war auf jeden Fall so eine Seite Papier, die lag da vorhin auf so einem Tisch. Er schreibt, liebe Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen, ich begebe mich auf die mühselige Reise in kältere Landschaften, um unserem Dorf Ruhm und Ehre einzubringen. In den eisigen Regionen warten mineralische Schätze und seltene Holzarten. Doch schaffe ich es alleine, alle Ressourcen abzubauen und wiederzukehren, wenn es nur weitere Häuser geben würde und die Mine größer wäre. Geschrieben von Gerald im Winter 2020. sehen, haben wir hier unsere Telefonzelle. Ja. mit der wir für spezielle Events auch mal woanders hinreisen können. Und ähm, ich würde sagen, dass wir heute gemeinsam in, okay. dass wir ge gemeinsam in die Weihnachtssiedlung ähm, reisen, um dort zu gucken, was ähm, Gerald da bisher gemacht hat. Ich brauche Hühnchen, ich bin gerade runtergefallen und jetzt hat sich schon geklärt, alles gut. Ich dachte gerade, hä, warum braucht der Hühnchen? <lacht> so in echt. Mein <lacht> hab grad ja, das habe ich gerade gedacht. Merkt schon, das wird dann ein lustiger Tag. Ich muss, kurz, ich muss kurz meine Tür zu machen. Ich bin zwei Sekunden weg. Okay. Oh, oh. Ein Iglu, Wir können ein Igloo bauen. Oh ja, ein Iglu. Ja, ein Igloo und in das Igloo eine Bar. Oh, oh das wäre voll cool. Oh mein Gott. Komm, oh mein wir Gott, bauen sind die. Besten. Okay, wir bauen ein Igloo und in das Igloo eine Bar. <lacht> Okay, Let's ich habe einen Let's Vorschlag go. gemacht. Bauen kann ich nicht. <lacht> was, ist okay, okay. was ist der Plan? Nicht? Huch, ich habe die Fackel <lacht> abgebaut. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Fackel. Muss ich sagen, es Eigentlich ist, ein ist ein traurig. Cool, ja, aber das sind wir ein wir großartiges halt. Team. Ich bin nämlich auch schlecht im Bauen. Cool, nice. Oh gut. Das wird was. Ich spioniere mal bei den anderen. Mach mal. Okay. Gute Idee mache ich auch. Wahrscheinlich gleich von denen. Alter, also wenn PvP an wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich umgebracht worden. Was ist das? das Süß, weiß ich nicht. Aber ich hätte die anderen dann angegriffen, wenn die mich ausspionieren wollen. Ich bin <lacht> <das>. <lacht> Okay, <lacht> ich, bin nur, ich bin nur kurz durchgeflogen. Ich komme wieder ja. zu dir, Anna. Hallo, ihr. Na, seid ihr gerade vorbeigekommen? Ja, wir nein, haben euch kurz ich, ausspioniert. Nein, also. ah, jetzt, aha, was baut ihr denn? Das ist ja die Idee von gestern geklaut. Aha. Ein Entschuldigung. Ich baue Wir bauen einen Igloo. Eine cool. iglo Bar. Wie cool. Ah, aber man kann auch Schlittschuh fahren. Ja, genau. Super, super nice. Wir bauen äh. irgendwie eine Kirche, ich weiß gar nicht warum. Aber, aber oh. ja, ich habe auch gerade schon gedacht, das sieht schon sick aus. Aber ein Igloo ist auch eine richtig tolle Idee. Äh. Von Anna. Ach, super. Ja, Dann haben ich wir ich das noch mit der Eislauf, die Idee, Ideen, weil ich weil ich nicht bauen kann. <lacht> genau. Aber unseres ist größer, Edge. Ja, bei uns aber unseres ist cooler. Ist ah ja, ich glaube echt auch. Unseres also, ist nur aus Stein einfach. Da ist der Schraubendreher. Jetzt! Yes ja, is. man muss Screwdriver eingeben. Okay, ich gehe mal wieder in einen anderen Raum. Ich versuche es nicht. Okay, gucken, ich geben. hab's hingekriegt. Ich hab's <lacht> hingekriegt. Ich ja, hab Anna! Gekriegt. Oh, Anna, was hast du hingekriegt? Ich hab den Stuhl, Stuhl gespielt. <lacht> oh, <lacht> richtig geil. Sollen wir noch Pinguine hintun? Oh ja! Ja! Pinguine! Aber die müssen rein. Ja. Und wir, wieso, aber die, die. Die dürfen, die dürfen. Nicht, <lacht> die dürfen nicht abhauen. Oh, die hauen safe ab. Ist äh, so. Oh, Geschenke. Wer hat die Geschenke dahin? Ich hab die hin. noch was reinlegen. Wie viele Pinguine haben wir jetzt? Ich mach auch noch einen. Ja. Glaube ich ja auch. Oh, ein was macht er da hinten, der Arme? Er steht einfach in der Ecke und läuft gegen. Ihn. Hallo. Lass ihn. Hallo. Ich glaube, die trauen sich nicht die Schräge runter, was ja voll gut wäre, weil ja. dann könnten sie nicht raus. Aber eigentlich sind die ja trotzdem wie Treppen, die Schräge, oder? Ist ja egal. Hauptsache, die wenn die Pinguine nicht rauskommen, ist doch nicht schlecht. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Äh, ich habe hier ein bisschen Eis abgebaut, das überstand. Ah. Hallo, gehen die alle in die Ecke, die Armen. Die wollen halt raus, aber die können nicht. <lacht> oh Mann, wie gemein. Oh, was macht ihr? Ihr steht aufeinander. Das ist gerade voll der schöne Ah, doch, er traut sich die Treppe runter. Guck mal, Monika, der eine haut oh, ab. Oh, der kommt zu mir. Geh wieder zurück, du. Geh. Und er oh, geht guck sogar mal, er wieder er zurück. zurück. Hallo. Oha, ihr könnt die ja voll treiben. Wie macht ihr das? Keine Ahnung, guck mal. Stop. Oh, da ist wieder einer gegangen. Bleib da. S hier bleiben! Stopp. Oh. Ihr dürft nicht von hinten kommen. Nein, bleib, bleib, bleib da! Ich, ja, ich gehe mal kurz aufs Klo, ne? Ja, wir unterhalten dich. Ich tanze jetzt mit den Pinguinen, Kamera. <lacht> Habt ihr das äh, alles quasi äh, im Survival-Modus gebaut, oder? Ne, wir haben gerade kreativ ah, bekommen. Kreativ also kreativ, am Anfang ja. Wegen okay. Weihnachtsgeschenk. Ja, ah, okay. Aber man kann ja auch Geschenke reintun, in die Geschenke. Ich finde diesen Eingang <lacht> so cool, das ist halt ein richtiges E-Klo, okay. ja. man rutscht so geil. Mhm. Warte mal, geht also, ich war auch auch auf. Also, muss jetzt die Show vor Nick machen. Bei äh, einen Fisch? Nee, du stehst nee, wieder. Ich stehe wieder, okay, alles ja. Ja, klar, ich setze mich jetzt nicht wieder hin. <lacht> Nick weiß, wie man wieder aufsteht. <lacht> Hey, der Pinguin tanzt mir auf dem Kopf herum. Oh mein Gott, das war gerade richtig witzig. Oh, geil. Wow, Comedy Gold. Oh, das ist so schön. Du tanzt halt echt auf deinem Kopf. Wollen wir so eine Eisrutsche bauen? Das haben wir schon probiert, also, aber der ja. Eingang ist ja eigentlich eine Rutsche, ja. aber man rutscht nicht. Nee, man rutscht irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist, weil der so eng ist. Das Problem ist nur, wenn du den als Rutsche baust, kommst du ja nicht mehr hoch dann. Also wenn mhm. der tatsächlich rutschen würde, würdest du nicht mehr hoch. Aber wir können ja so, so quasi ganz bewusst eine Eisrutsche äh, oder Fläche oder so bauen. Das, das können wir probieren, ja. So als Spaß. Ah, scheiße, jetzt habe ich mein Inventar alles weggeschmissen. <lacht> <So>. <lacht> oh, der eine Pinguin ist, glaube ich, wieder hier. Der hat den Weg gefunden, oder? Damit kommt her, meine Kinder. Ja, kommt. Ich glaube, der riecht <lacht> den Fisch von draußen. <lacht> oh aber Mann, kommt cool nicht rein. Warte, ich lock ihn ich wieder rein. Warte, ich lock ihn. Ich hab schon einen Fisch. Warum oh, kann man eigentlich keine Schneebälle oh. werfen? Also ich habe Schneebälle gefunden. Ja, es geht nicht leider mehr... nicht. Da braucht man irgendwie nochmal ein eine extra Mod oder so. Ich kann bloß schlagen damit. Oh nein, wir haben Nick hier alleine gelassen, da drin. also das hier ist. Nee, das ist unser. Stimmt, das ist die Hütte. Ich würde irgendwas suchen, was hoch ist und von dort aus quasi die Rutsche runterbauen. Vielleicht bis zur Hütte runter. Hallo, Nick, hier sind wir. Pinguin, komm her! Ich hab Fisch! Wir haben gerade die Pinguine wieder hergelockt. Oh, da war einer hinter der Theke. Witzig. Ja, den habe ich gerade geholt. Der ist wieder gegen die Wand gelaufen in seiner Fuß. Oh, jetzt sind sie alle bei dir. Jetzt sind sie bei mir. Aha, juhu. Ich jetzt auf den Pinguinen. Ja, <lacht> mhm. steigen. Fröhliche Weihnacht überall. Mhm. Musik. <lacht> <lacht> ja, immer wenn Nick auf dem Klo ist, müssen wir doch Show machen. Ja. Kamera, weißt du, Dejan? Hm. Achso, Nick macht ja Kamera. <lacht> yep eigentlich, könnten wir, eigentlich müssten wir seiner Figur mal so eine Kamera in die Hand geben. <lacht> wir machen jetzt den Pinguintanz. Tanz Drehet euch Ich versuche so, gerade hier so ein bisschen Rutsche zu bauen. in hin. Hey, ich kann ah, da du... laufen. <lacht> Hä? Ich kann... Hä? Meine... Die Pinguine haben mich wieder eingesperrt. In... <lacht> Wenn du ins Eck gehst, dann kommst du nicht mehr raus. Tja. Weil man kann auch nicht über die drüber springen, weil am Eck ist die Decke so tief. <lacht> das ist echt ein Dilemma. Was ist das denn? Sieht's nicht. Andersrum gedreht ist. Ah, Hilfe, Hilfe. Wahrscheinlich müssen wir den Baum wegmachen. Nick, Nick. Warum Nick, warum hilf waren die alle aus, aus weg? meinem Sichtfeld. Jetzt geht Ja, weil er mal die Pinguine weg. mich eingesperrt haben. Ich kann das den kommt. Fisch nicht weg. Ach Mann, muss ich halt wieder die... Komm mit, ja, komm, komm, komm, komm. <lacht> Ja, kommt. Krass, wenn man sich ins Eck stellt, kommt man echt nicht mehr raus. <lacht> Ach stimmt, man braucht den Schraubenzieher wahrscheinlich, um diese Elemente zu drehen. Ja, hey. Oh Gott! Hilf! Uh. Die Idee mit den Pinguinen war ganz schlecht. Gibt es auch Eisbären? Sind die vielleicht näher? Fressen <lacht> es gibt keine Eisbären. Aus dem Eisbären fressen einen? Schade, gibt keine Eisbären. Ah, okay. Hilfe. Lasst mich in Ruhe. Nein. Stopp das. Stopp das. Ja, genau so. Nein, stopp das. Stopp. Hilfe. Guck mal, der ist da reingefallen. Nein, er hält mich fest. Der einzelne Pinguin hält mich fest. Ja, siehst du? Der alleine hält mich schon fest. das ist denn dann? Guck mal, wie die da stehen! <lacht> <lacht> die, hey, die machen so einen Tonwettbewerb oder so, so sie sind, Die sind aber zu dritt übereinander gestapelt. Was ja. tun die? Aber wie cool das war. Guck mal, wenn die den Fisch sehen, dann drehen die sich ja, so hallo, kurz. Ja, her. Hm. Komm her, komm her. Jetzt gehen die alle. <lacht> Nein, bleibt da. Ihr bleibt da. Schön, fein da. Kommt er? Anna, wir sind tolle Pinguine. Und die Nein, lass mich hier raus. Ich Anna, ich komme hier nicht. Hier habe ich eingesperrt. Ich komme hier nicht. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Monika kommt auch nicht rein. Ich komme auch nicht rein. Ihr euch gleich, wie ihr in der Schlange steht, weil die Pinguine den Eingang versperren. <lacht> Ich bin drin. Ich komme nicht rein. Ich ah, ich bin drin. Oh mein Gott. Hier bin Boris Becker. Ich bin drin. Bin ich drin? Das war ja einfach. Du kennst Boris Becker noch. Das ist doch diese alte aol werbung Ja, natürlich. Hey, Monika hat mich heute schon als alt bezeichnet. Ja, aber wenn du die kennst, dann bist du noch alt. Das schon, aber ich kenne die auch noch, also. Ach, da bin ich einfach beruhigt, damit ich nicht ganz so der Alte sein <lacht> Was hat die hier eigentlich für eine witzige Bahn gebaut? Ja, das soll quasi eine Rutsche in den Eingang, also ein geheimer muss Eingang sein. Ich komme jetzt mal wieder raus zu euch. Ich, das ist ein Lebkuchen. Könnt ihr mir helfen, die zu bauen? Guck mal, ich, helf, ich, mach, ich schatte die mit, mit Schrägen uh -huh. aus. Äh, hallo, ich komme nicht mehr raus. Das Was Aber ist hier. Das? Das ist so. Hallo, Nick. Hallo, sperren die Pinguine wieder ein? Nee. Guck mal, ich, ich stelle mich auch auf, auf den drauf. drauf. Ja, ich auch. Mal tanzen die mir nicht auf dem Kopf... Oh, jetzt tanzen die mir dem Kopf rum. Ich will ein Pferd. Ich will ein Pferd. Aber wenn man ein Pferd eingibt, kommt nur Kupferdraht. Nice. Du musst schon Horse eingeben. Horse. Oh, hier gibt's Pferde. Also, ich solches Pferd in der Bar, oder nicht. draußen? Bitte nicht! Ach, draußen! <lacht> oh, guck mal hier, ich habe ein Pferd! Hallo! Hallo, warum? Ich kann mich nicht auf das Pferd draufsetzen. Boah! Ich erst mal einen Sattel. Dian, bitte schlags nicht. nicht, mein armes Pferd. Ja, <lacht> ich bemühe <bin lacht> mich hier gerade einen Eingang zu bauen und dann plötzlich habe ich ein Pferd auf dem Kopf. Das ist irgendwie echt strange gewesen. Was heißt, Sattel auf Englisch? Saddle, okay? Ah, hier. Wo ist mein Pferdchen? Pferdchen, hallo? Hat jemand mein Pferd gesehen? Es ist auf dem Dach. <lacht> Warum ist mein Es ist auf dem Dach. Oh, guck mal, ich sitze auf dem Pferd. Oh Gott, uh. es hat mich abgeworfen. Nein, hat es nicht. Mein Gott, wie der sitzt auf dem Pferd wie auf dem Stuhl. Das ist so lustig. Guck mal, jetzt geht's zu <lacht> den anderen rüber. <lacht> Hallo. Hallo. Ey, hey, der hat immer die Vorderpfoten von meinem Pferd. Aua, der schlägt mein Pferd. Wer schlägt dein Pferd? Chris, ich geh wieder oh, weg. Warum macht der Chris? Das ist ein, ein Ganz hier. Und jetzt lässt Redstone Logi mich nicht raus. Ich muss abhauen. Ey, ganz ehrlich, nö. Nö. Tschüss. Wisst ihr, was jetzt lustig wäre, was bei denen gerade im Kanal abgeht? Gemein. Oh ja. Kann ich in unsere Bar rein mit, Pferd? Hä, wie war das jetzt mit dem... Tu's lieber jetzt, nicht. Wie war das jetzt mit dem Eingang? Wo ist der Eingang zu der Bar? Kennt ihr nicht den alten Witz? Kommt ein Pferd in eine Bar? Fragt der Barkeeper, warum denn so ein langes Gesicht? <lacht> ah, also so viel. ich weiß jetzt, man kann mit dem Pferd... Ja, man kann mit dem Pferd in die Bar. Guck mal, hallo, Anna. Okay, warum, hat, <lacht> warum macht er jetzt so ein langes Gesicht? Mik? <lacht> Hallo! Hallo! Weil immer Bleib ein, ein Gesicht langes hat. Gesicht hat. <lacht> Weil es ein Pferd ist. Ich weiß, aber wieso macht nix Pferde jetzt so ein langes Gesicht? Oh. Der ist ja jetzt in der Bar. Naja, das muss so viel weg Es macht wirklich ein langes Gesicht. Also, ein Pinguin ist hier bei mir auf, am Anfang der Rutsche. <lacht> das ist so weit weg schon. <lacht> Wie hat er das denn so schnell geschafft? Schau <lacht> mal. Guckt mal, wie ich mein Pferd genannt habe. Könnt ihr das auch sehen? Wie kann ich eigentlich von dem Tier wieder absteigen? Ah, ich weiß. Nicht. <lacht> Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Oh, der. Die das hast du. Heißt der jetzt? Wieso kann ich nicht mehr auf mein Pferd aufsteigen? Ach, weil ich den Sattel dafür brauche, wahrscheinlich. Logisch. Harald. Das Pferd. Harald. Ist Harald. Ich dachte, Harald ist da. <lacht> <lacht> Das ist ja geil, dass das Pferd so grün ist. Also das Schild von dem... Aha. Hallo. Kann ich mein... Ich lasse mein Pferd in der Bar. Ich hoffe, es kommt da nicht raus. Ich muss mein Pferd in der Bar kurz zwischenparken. Hallo, du musst vielleicht einen Stall bauen, Nick. Ja, ich, ich will mir einen Stall in der Bar. Ich will einen Stall bauen, aber wer ich. stehe von die Bar dass da keine Pferde rein dürfen? Ja, aber echt, <lacht> so ein Pferdeverbotsschild. Aber so ein Parkplatz für die Bar, aber wenn man trinkt, dann darf man nicht mehr nach Hause reiten, das ist oh. Ich will ich will ich will oh, gerade ich will gerade oh, den Stall. Ich will gerade oh, einen Stall oh, bauen, Harald. aber wenn ich aber wenn ich den Stall baue, muss ich da kurz mein Pferd irgendwo parken. Boah, kann man den Pinguin auch Namen geben? Ja, klar. Die Kommission genehmigt es. Schön. <lacht> Gut, jetzt ist Harald legal. <lacht> jetzt, wo das Stroh liegt, hat es auch genau. keinen Sinn. <lacht> oh, Dean, ich habe dich jetzt auch in dem Stall eingesperrt. Kommst du wieder raus? Ja, ich komme nicht mehr raus. Hä? Wie komme ich denn raus? Tja. Und, und warum nicht so viel Stroh? <lacht> ich komme aber echt nicht mehr raus. Ja, du musst ah, warten, bis ja, Harald die Treppe hoch ist. Hier ist. Bernd Shining Weihnachtsrutsche. Genau, da kann man runter. <lacht> ja, kann auf, ist. Und jetzt muss man hier, wo Monika und ich sind, jetzt rechts, weil da geht's runter zu unserer äh, zur Bar. Die igloo Bar. Und die hat auch <lacht> einen ganz heart speziellen heartache. Namen. <lacht> <lacht> Rechtlich. Ach so, ich es falsch. Wo oh, genau. seid ihr bei dem. Geh nochmal zum Eingang, dann findest du uns. Beim Iglo? Beim Iglo? Ja. Oh, jetzt weiß ich, wer Bernd ist. Ja, das ist Bernd. Oh, oh nein, ich hab. Bernd, oh geschlagen. Gott, Bernd? Wer Bernd geschlagen! Wer hat Bernd Gut. geschlagen? Das war echt, Entschuldigung. Kann man Bernd irgendwas fischen? Wieder... Wie... Nein, Aber lass Bernd mich doch fischen. Ich, ich weiß, wie man das macht. <lacht> Starten. Ja, müssen jetzt eigentlich. Ich der wird in der Kirche Butter. begraben. Ja. Ja, echt so sieht es bei euch aus. Also, ja, aber das tolle, war noch nicht alles. Tolle Inneneinrichtung, genau. Dann zeigt man auch nochmal weiter her. Also, ähm, man ähm, den, den Knisch, dass man hier so, äh, so rumschlittert. <lacht> <lacht> jetzt, aber pass also. auf Elon auf, sonst ist Harald auch noch Geschichte. Harald ist <lacht> weg. Oh, <Mann. lacht> Bär! Bär! <lacht> Und dann lacht er noch so dreckig, Lila. Das ist echt hardcore. Was <lacht> machst du hier? Genau, hier ist der Pferdestall. Ah ja, cool. Für Harald. Harald, komm mal mit. Oh nein! Lass Harald! Oh Gott. Ich hab grad. Lasst, mach die Türen zu, ey, sonst kommt Harald noch raus, ey. Ja, cool sieht das auch aus. Aber das kommt ja da nicht rein, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ach, Tür Vielleicht zu. Denn für ist die Scheune für mal. So, raus, raus, äh. raus, <lacht> raus habe ich gesagt. Und dann Tür zu. Komm, mach die Türen zu. Ich habe gesagt, mach die Türen zu. Stopp das. Nein, nein, nein, Bernd 2, geh nicht zu nah dahin. <lacht> <lacht> <lacht> Redstone, Logi, lass die Türen zu. Nein, ganz weit. Die Türen tiene... müssen weit offen sein. Ja. Ja. Können wir bitte PvP kurz anmachen? Ich mach ganz kurz ans Telefon. Okay. Oh, oh. Ja, sollen wir, wir mal schauen, was Gruppe 2 gebaut hat? Weil das ist also bei euch ist ja richtig, richtig winterlich und ich glaube, wir haben ein bisschen Thema verfehlt auf jeden Fall. Ah. Ilan, du, willst du vielleicht erzählen diesmal? Ja, hm, was soll man erzählen? Wir haben irgendwie so angefangen, Chris hat angefangen mit einem Turm und ich habe mir gedacht so, hey, an dem Turm kann ich was dran bauen. Wow, wow. <lacht> an yeah. dem Turm können wir was dran bauen, sind aber dann nicht ganz fertig geworden. Da sind wir einfach irgendwie so, oh bla bla bla, Kirche, Gewölbe, dann haben wir ein bisschen outgetobt, aber sind leider nicht fertig geworden. Ja. Das ist voll schön. Wow. Jetzt, wird jetzt wird Ilan begraben. Ja, Das hat er verdient für Bernd. Ja, wir müssen, glaube ich, echt nochmal zu dieser Kirche zurückkehren und weitermachen. Wir Weil äh, ich finde die jetzt echt waren. richtig cool, äh, die ist schon soweit richtig cool geworden. Ja, Mann. Voll und cool. Die, äh, Ilan hat auch relativ viel Architekturwissen und hat uns da auch so ein bisschen erzählt, was wir machen müssen. Das ist auch in dem Spiel viel cooler. Also, in Minecraft, mein Test viel cooler als in Minecraft, weil in Minecraft hat man zum Beispiel die ganzen äh, extra Blöcke, die schrägen Blöcke und die, die, die, die, diese Mauernteile alle gar nicht. Geht los in 3, 2, 1, go! Oh, man sieht auch gar nichts, weil da die Leute sind. <lacht> Ja, scheiße. Oh Ey, ja, hey, ich hab mich nicht geblockt. <lacht> hey, hab sind wir? Ey, hat hier jemand was abgebaut? Oh, Hä? <lacht> Hallo? Hallo? Da ah, war ja. hier doch was. Ah, jetzt geht's weiter, okay. Hä? <lacht> <ich mal. lacht> oh Mann. Doch, oh, ich mach oh, weiter. Nach oben. Ich lauf dir hinterher. Warte, wie ja, alt ist auf dem Dep Podest steht. Das ist schön, weil man kommt hier ja. raus Nein, und das ist Naja, oh. Ilan ich und ich waren gleichzeitig machen. auf dem Podest. Das stimmt. Und ich weiß leider warum, ob ich nicht Ich hier Ilan, ich hab's ich aufgenommen. Ich so langsam. Dritter. Oder? Ja. ja. Äh, Was war das? Das war das? Äh, Technik, du kannst ja schon mal ein Podest bauen. Genau. Ich wollte nochmal ein Foto von euch machen. Ilan! Ilan! Was denn? Du musst auf deinem Foto. Nein, ich hoffe, nicht erster. Nick war erster. Ah, okay. Ich dachte, du wärst erster. Mach mal ein Foto. hab nix gegen. Mit F12. Ein Screenshot einfach. So, super gut. Äh, ich mach mal noch mit dem Logo im Hintergrund. So, fantastisch. So, dann gehen wir nochmal aufs Podium zurück. Das war ja heute echt äh, wirklich ein Run. <lacht> Äh, Nick, willst du wieder irgendwas aufnehmen? Ich nehme die ganze Zeit auf. Ah, Okay, praktisch. Ich nehme so 123 Minuten auf. So, jetzt nochmal geordnet aufs Podium zurück, weil es ist schon 17:05. Uhr. Ich nehme seit oh. einer Stunde 55 auf. Wir haben überzogen, Weihnachtsüberzug. Also, oh. äh, ich lasse jetzt Ilan da einfach mal stehen, wenn er das unbedingt machen muss. Ähm, <lacht> ja, wir haben heute weihnachtsmäßig überzogen. Das ihr war auch, richtig. Also, richtig, Leute, ihr ja? seht es aktuell auf meinem Windows ganz unten 17.05. Genau. Also, ihr habt fantastisch gebaut heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir, wir hatten auch alle in den Gruppen sehr viel Spaß. Äh, wir hoffen natürlich, euch hat, das, äh, hat dieses besondere Weihnachtsevent gefallen. Jetzt ähm, über, die, über das neue Jahr schließt unser Mindtest-Server erstmal und ähm, muss sich ein bisschen erholen von den vielen neuen Blöcken, die gebaut wurden. Und wir eröffnen dann wieder am 8.01. im neuen Jahr. Ne? Also am Freitag den 8.1. Da geht es dann richtig los mit ähm, ja, großen Events und einer großen Geschichte. Das werdet ihr dann alle sehen. Macht nochmal, wenn ihr irgendjemand äh, kennt, der an sowas interessiert sein könnte, viel Werbung. Ähm, ladet ruhig neue Leit Leute ein, die dann natürlich dazukommen. Dann macht es dann nur noch mehr Spaß. Und ansonsten ähm, mir hat es heute super viel Spaß gemacht mit euch. Äh, wenn jetzt Ilan, Dejan, Moni, Anna irgendwie noch was sagen, sagen möchte, dann gehe ich hier ja erstmal runter. Also ich will mich auf jeden Fall nochmal bei Chris äh, bedanken, also für das, was du hier initiiert hast und bei euch allen eigentlich, die äh, auch die Lore alles entwickelt haben. Ich bin echt begeistert jedes Mal und bin super gespannt, wie es jetzt nächstes Jahr richtig losgeht. Und kann ich nur hoffen, dass äh, wir noch ein bisschen Werbung machen können und dass noch ein paar Leute dazukommen, weil es wäre echt schade um das Ganze, was, was hier jetzt gebaut und entwickelt wurde. Äh, Wobei es natürlich auch schön ist, dass also, mir jetzt auch in der kleinen Runde Spaß gemacht, aber natürlich wird es noch spannender, wenn das Dorf erstmal so richtig bevölkert ist und äh, sich dann diese ganze Geschichte entfandelt. Also echt sehr cool, was wir jetzt äh, in den letzten Wochen hier aufgebaut haben. Also vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Und Prostas und guten Rund. Und bis